Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich, wie Sie tun? Ja, wir haben ja schon mal telefoniert. Ähm, ja. Und es ging ja um das Studentenwohnheim, das ich äh, einrichten darf. Ja. Ich bin der ja Professor an der Uni, gleich um die Ecke. Ah, ja. Und ja, für meine Studenten möchte ich ja alles tun. Und ich habe da äh, schon mal was auf dem äh, Rechner vorbereitet. Ah, ja. ja. Und ja, schauen wir uns gleich mal an. Sehr gerne. Aber ich denke, das können wir umsetzen. Auch mal was aufzeichnen vielleicht. Ja, sehr gerne. Ja, dann haben ich auch nochmal Stift und Papier dabei. Moment. Genau. Also Und wie ich schon sehe, es ist ja richtig schön, das Gestell. Das kann man hoch und ja. Ne? ja. das wäre echt ist super Das würde ich mir echt da sehr gut dafür vorstellen. Ja, Sie können sich auch gerne mal weitere Ausstellungsstücke von uns angucken. Danke für die Hilfe. Sehr gerne. Schönen Tag noch. Danke, ebenso. Okay. Wiedersehen. <lacht> Hihihi, super. Klasse. Dankeschön.